Hallo Freunde, der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzes Ankündigungs- und Infovideo und äh, zwar bin ich euch noch ein 1000-Abo-Special-Video schuldig oder ein Stream und es gibt am Donnerstag um 20 Uhr einen äh, ja, Livestream von Phasmophobia und die drei Fragezeichen, die ihr da auf dem Thumbnail seht, die stehen für euch. Also ich möchte gemeinsam mit der Community Phasmophobia zocken und äh, da ich momentan noch überhaupt nicht absehen kann, wie viele Leute da überhaupt Bock haben, mit mir zusammen Phasmophobia zu zocken aus meiner Community, möchte ich, dass ihr mir einfach mal unter die Kommentare hier schreibt, wer Bock drauf hat. Und äh, dann kann ich sehen, wie viele Leute das überhaupt sind. Und wenn es zu viele sind, äh, werde ich das so handhaben, äh, man eröffnet immer in Phasmophobia Räume und bekommt dann, ich glaube, eine sechsstellige ID. Und äh, die werde ich dann im Livestream einfach bekannt geben. Und äh, das erste Mal kann dann, sich jeder, kann dann jeder mitmachen und äh, joinen. Wer dann zuerst joint, der ist dann halt dabei. Und äh, wer dann nicht, der da halt nicht. Und äh, wenn es dann super viele Leute sind, die mitmachen wollen da draußen, ähm, dann wäre es halt für die Leute nett, die schon ein Game mitgemacht haben, dass die erstmal abwarten dass andere mitmachen können und äh, dass sie sich nicht direkt dann wieder äh, einloggen, sage ich mal. Das wäre so meine Idee, wie man das handhaben kann. Ähm, irgendwas jetzt auszulosen oder so wird, glaube ich, zu schwierig. Und äh, da ich das Ganze gerne live haben möchte, ähm, ja, man hätte auch eine Aufnahme oder mehrere Aufnahmen machen können. Aber ich mag einfach live und ich hoffe, ihr mögt das auch, meine Horror-Livestreams. Und äh, ja, ich freue mich mega darauf, mit euch zusammen diese Horror-Livestreams zu machen. Oder diesen Horror-Livestream, dieses Event, dieses 1000-Abo-Special-Event. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr eines der drei Fragezeichen besetzt. Und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, einmal in die Kommentare. Ich habe schon einen Livestream-Link geplant und der ist auch unten in der Beschreibung zu finden. Könnt ihr gerne auch schon mal gehen, könnt ihr euch schon mal äh, notieren, sage ich mal. Und äh, ja, ich freue mich auf Donnerstag, freue mich mit euch gemeinsam Phasmophobia zu zocken und äh, ja, ich sag mal, schönen Tag noch und bis Donnerstag. Ciao.